Guten Tag, wir feiern morgen ein Fest. Ja. Verleihen Sie Kühlschränke? Ja, haben wir, ja. Super, was kostet das? 7 Euro am Wochenende. 7 Euro am Wochenende? Ja. ja. Wow, eine Bingsanze. Hi Euro. In welcher Größe? Äh, so. so? So wie da oder noch eine mittlere Größe? So wie da? Das ist bloß im, zum, im Laden hier jetzt gerade. Den haben wir nicht da. Ah. Okay. Also draußen stehen noch. Ein bisschen so in der so. Okay, super, die schauen ja. wir uns an. Ja. Ähm, bekomme ich den ähm, Kühlschrankbäen auch schon gefüllt? Äh, können wir machen, wenn wir wissen, was sie brauchen. Okay, hm. perfekt. Hm. Wenn, wenn wir Sachen nicht ausgedruckt haben, können wir die dann zurückgeben? Ja, ich bin auf Kommission ist das. Also. Oh, toll. Waha, Taihaula. Im Kühlschrank finden wir draußen, ja? Ja, äh, raus, ja? ja. Okay. Ich bin grad okay. die kommen gerade. sind gerade die, da stehen. Ja, das ist perfekt. Er Sie sich mir helfen mit meinem Laden. Ja, ich glaube. Perfekt, danke. Muss ich für den Kühlschrank auch eine Kaution hinterlegen? Nein. Telefonnummer, Name rein. Genau. Romiva! Das ist eine Art Vertrauen. Wo stehen Sie? Gut, ja. dann gucken wir noch ein bisschen in und suchen ein paar Sachen aus. Genau, ja. Alles okay. ja, klar. Bobby, wie ist denn das? Ich kann es nicht. Gott, Pizzo, Shui. Süße Spur. Tian Shui. Tian Shui. Und Pu Tau Zio. Und dann kann ich es nicht. So einen Wagen nehmen eigentlich. Haben Sie so einen Wagen oder sowas? Uh, yeah. Ja. Uh. Oh. 我們團飲料什麼好喝的。welche? Kopfschritt einer ne, oder? Sicher, sofort weg. Ne, Es ist Plastikmilch, oder? Wir können den Rest 你再拿点啤酒吧 Bumm, das kommt <lacht> ja, du bist ja du bist ja gut, du bist ja gut, du du bist ja gut, du bist ja gut, du bist ja gut, du bist ja gut, 都是Hardler 这个也是Hardler吧 这个肯定也是Hardler Hmm... Pijo. Das alles Bügelflaschen. Bügelflaschen sehen schon cool aus. Das helle, das echte Vollmondbier. Ich noch ein Das ist ein Hacker Hellerbier. Naturtrüb. Ich habe einen Happy. Happy? Keine Kanio mehr. Ach, Digga, stark Bier. Doppelbock. Das ist 719 有没有别的可以装一起拿到了